Och man, es leckt schon wieder. Dich nicht. Oh. Ich nicht. ich mehr. Leck. Habe ich dich an deiner Stelle auch nicht. Oh, oh, was ist da äh? äh? passiert? Hä? Äh? Ey, wo ist das Auto hin? Äh? Ich bin durch ich die irgendwo ein Auto hin. Was hast du gemacht? Du hast in den Gang ausgefahren. Wie, du warst. Ich hab dich nicht gesehen. Du, ich stand da. Du warst bei das mir sah, nirgendwo zu sehen. Das sah wild aus. Jetzt disappearn bei mir wieder alle. Ja, es leckt auch richtig hart. Was hast du wieder gemacht, Delatio? Ja, es leckt ja auch sind. mega hart. Ist so. Warum liegt hier ein LKW auf der Seite, Delatio? Äh, das war wegen der zeitverbindungsproblem Das ist nicht meine Schuld. Das hat äh, Timboki hat auch auf Aufnahme. Oh Uli, mich hat ein LKW getötet. Meistens fast. Haha, <lacht> du Idiot. <lacht> Tschüss. Ciao. Das passiert also, wenn man bei 80 kmh landen. einfach mal einlenkt. Ja. Du bist slow. Ne, du. Ich bin tatsächlich slow mit 18%. Ah, ist Juli jetzt auch dran, ne? Oh, pass auf. Ich, ich hab grad auf die, sorry, ich hab gerade auf die Karte geschaut. <lacht> Zum Glück gab es um, auch eine wir weitere Spur. Wie lange mithalten kann, weiß ich aber nicht. Oh, wo kommst du näher? Ich würde schon gerne wieder auf eine Spur. Nur nee. wir einfach hier mitten in der Straße, auf der Straße verteidigt. Ah, ja, jetzt sieht er schön. Motor auf funktioniert, Junge. Ich auch schon auf 200 gestellt. Um, Und der Motor startet nicht mehr. Wild. Ich kann es doch übertreiben mit dem Tacho. Die Latium ist ein dick Human, you mean Das ist dick, was du da machst. Name ist Das ist dick. Besonders weil ich auf euch gewartet habe, ist das dick. Nur ich bin wieder in Erfurt. Ich habe ihn jetzt abschleppen lassen. Ich mache mal auf die Welt. Was macht ihr denn? Ich bin gerade hochgehobbelt wie oh, muss ich mich ganz gehört? Nein! Lass es doch bitte! <lacht> du meinst ich soll in dich hinten reinfahren? Nein! Ich muss noch einmal reversen, sorry! Ghost, Mann, du kannst an mir vorbeifahren! <lacht> 9% Mann, ich hab kein Geld, ich bin broke! Ja, ich hab dir doch gesagt, speicher vorher! Fahr mir vorbei! Warum habe ich ein Black Screen? Ich Fahr wieder rückwärts. Ach, Delatium, bitte. Hallo. Ey, ich muss einfach nur irgendwo hin. Ich bin eingekesselt zwischen Rocky, der äh, leitklanke und alle. <lacht> <lacht> ja, das macht dich ja nicht aus, wenn ich so lange das Spiel neu starte, so lange wie er das so da zu brauchen scheint. <lacht> Aha, ich komme ja auch durch. Da nicht mehr. <lacht> ist tot. Ist tot. Ich weiß nicht, was los ist bei euch, aber es klingt sympathisch. Aber wenn Juli gleich über die, über die äh, Nebenspur kommt, dann kann er schön nicht reinfahren. Du bist so... <lacht> ja, ich weiß, ich mach mich auch ganz schön dick gerade auf der Strecke. Weste drauf hier geschissen drauf geschissen dass ich irgendwann diesen diesen Auflieger jemals noch brauchen werde ich muss jetzt einfach an dir vorbeikommen <lacht> nicht sehr überzeugend ich habe <lacht> nur eine We eine Möglichkeit danach funktioniert es nicht mehr ich muss es einfach hinbekommen nur ich vertraue mir dich rennen da rennen. Ach, los rein da Komm. Komm, komm, komm, komm, komm, ja. <lacht> so <lacht> lange die Ladung damit flucht, kann aber... ich Nein! Ja, ich seh, ich seh, der hat Okay, da muss jetzt hinterher gefahren werden. Ich weiß, ich hab so viel Prozent Schaden. Geh weg, Junge. Ich hab's mit einer Was hast du da gemacht? Die lassen mich kommen! <lacht> Scheiße. Er kommt Sag ich, der Ach, immer noch in der Abwurf wahrscheinlich steht, wenn er Glück hat. Sonst bin ich, stuck in Nowhere, weil ich dann. Wissen, die mitten dieses mitten bin. Boah, jetzt. Okay. jetzt warte doch mal bitte. Wieder rangekommen. Jetzt wird gewählt. Okay, bitte jetzt warten. Komm mal. soll Ich verliere euch sitzen? das noch Augen. Was denn du da gemacht? Ich wollte das Auto endlich schleudern. <lacht> Hat nicht so ganz geklappt, kann das sein. Ja, dieser dieser dieser um hier ist unzerstörbar. Fahrt, geh, ja, Schnell! Bitte wartet. Jetzt bleiben wir bitte kurz stehen. Ich den hier folgen. <lacht> oh. So, ich muss in einer Minute weg. Oh. Oh, nicht überschlagen oh mein gott ich gesaved was hat ich denn da gemacht ich glaube mein auto geht nie wieder an also leute nein was ihr denn? Oha. 100 prozent damage okay ich muss nicht zurücksetzen so leute, leute also, mein lkw läuft Le es war ein schöner ffh mein LKW, lkw läuft mit 98 prozent tschüss ha oh. jetzt habe ich schon nat. Wo fahrt ihr ja, denn da? Noch 8 Sekunden. Ja. Ich kann mein LKW mit 100% fahren, das ist unglaublich. Ja, aber da kommt Juli. Ich komme jetzt aus Erfurt. Du Dickmensch, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, ja, stimmt, das, das hatte ich auch. Das war immer ganz nett. Aber wir haben halt Aufgaben Teilaufgaben. Bei mir bist du einfach durch den Boden durch und du bist zurückgeleckt. Ja, ich leck. Hab mir die ganze Zeit noch ein bisschen lagst. Okay, warte kurz, ich bin immer noch da. Kann ich direkt einziehen, Danke. Oh. oh, ich oh, oh was war das denn? Ich habe nur gesehen, wie du fast über die Brücke geschwungen bist. Ich hab ein Ivegustralis. Was war denn das schon wieder? Hä? Hatte irgendeinen Lecker und plötzlich habe ich dass ich mein LKW komplett weg bin. Oh. Ups. <lacht> Was hast du gemacht? Äh, ich hatte die Kamera nach hinten, um dir zuzuschauen. Ja, das war ein Versuch wert. Okay. Oh. Okay, jetzt muss ich den Spielstand ich schau mal, laden. Ich schau mal, was ich hier erreichen kann. Ja, ich muss den Spielstand laden, ich hab den LKW komplett spott. Ey, hier kann ich einfach wieder rausfahren, wenn ihr keine unsichtbare Wand ist. Bild. Und der Spielstand war vor vier Minuten. Ja. Alter, ich kann wieder, ich kann ganz normal weiterfahren. Also, insofern okay. ich es hier um die Ecke schaffe. Keine Netzwerkverbindung. Ups. Ja, weil ich gerade nicht gestanden habe. Äh, ich glaube, jetzt hänge ich doch fest. <lacht> ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen können. Ja. Sehr, sehr wild. Ich denke, muss, muss eine Sache von beiden raus. Scheiße! <lacht> Alles okay. Ja. Oh, ja, das war wild. Achso, hast du ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Das glaube ich dir. Das ist heißt, ja eine wilde Erfindung. Ich Besser. mich jetzt nicht selber loben. Ich mich jetzt nicht selber loben, aber es ist meine Erfindung. Heinz. hat einen Namen ausgedacht. Aber Heinz, guter Typ. Heinz, wilder Typ. Eine Mentalität wie kein Zweiter. Absolut. Und sind deine Reifen warm? Nee. Ah, ich sehe es. Ah, jetzt hängst du meinen Iveco strahlend hier ab. Ich habe die meiste Zeit gar kein Gas gegeben. du auch kein Gas oder? Ich gebe Gas. <lacht> Ist halt schon ganz wild, dass ich einen Volvo kriege von von der Firma. Oh, das arme Auto. Ach, ich habe hab rechtzeitig gebremst. Das war ich im Land? Es <lacht> hat geleckt, und plötzlich stehe ich hier neben der Straße. Ja. Am Tor? Ja. Warum geht es nicht auf? Das war jetzt. Ja, ist einfach ausnutzt, aber mein Volvo macht das schon. Aber ich muss mal rüberziehen. Ja, ich glaube, ich muss rüberziehen. Ich muss ja erst nach links. In -Leiter, in -Leiter, in -Leiter. Whoa. Whoa. <lacht> was? Ist das gerade bei dir auch passiert? Hallo? Wie sonst was? Ist das bei dir auch passiert? Was denn? Du bist durch die Luft geflogen und durchs Gebäude durch. Ha <lacht> Nee, bei mir ist das Spiel eingefroren und mein Controller hat wie Vor allem ich höre. Ich, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich fahren. Ja, ich stehe in dir drin. Oh. <lacht> PTF. Wilder Move außenrum. Oh! Oha, <lacht> das war ein wilder Leck. -like. Alter. Oh mein Gott, Hilfe! Da ja. gerade die Schranke runter. Es ist Betrug. Bei mir waren die noch nicht ansatzweise runter. Man kann die dumme Wand. Du bist ein Drecks. Ich war's. Du bist ein Drecks. hier. Ist die Laden? Der fährt bestimmt im Zug. Ja, ich bin mir gefühlt noch überhaupt nicht hier gefahren. Uh. Ich hab gleich dasselbe hinterher gemacht. Was? <lacht> oh. <lacht> sehr, sehr wild. Ich lasse mich jetzt aber einfach abschleppen. Warte, wie viel Damage hab ich auf meine Fracht bekommen? 7% hab ich gekriegt. Warte mal, ich guck mal, an der Was? Zeit war. Was? Ich hab nur 3% auf dem LKW bekommen, nichts auf den Auflieger, nix auf die Fracht.